Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute zu unserer kleinen Tour in Dülmen. Wir sind hier im Tourpark Dülmen unterwegs, wie man sieht, zu Fuß, kleine Wanderung, haben uns getroffen hier mit, mit dem Jörg und der Peter vom Kanal Blackmax ist auch mit dabei und wir gehen hier ein bisschen spazieren, so 15 bis 20 Kilometer Wanderung. Und der Sinn des Ganzen ist eigentlich die Geschenkeübergabe. Ich habe ja Weihnachtsgeschenke verlost und der Jörg hat auch was gewonnen. Da kommen wir dann gleich noch zu. Ich habe den Rucksack vollgepackt hier heute. Unterwegs noch ein bisschen kochen. Bisschen was machen für die beiden. Für mich natürlich auch. Und ach, hatte ich fast vergessen. Cleo ist auch mit dabei hier. Das ist der Hund vom Jörg. Und wir müssen ein bisschen üben. Beziehungsweise ich muss üben hier für unser vorhaben im Februar. Die meisten von euch kann es noch gar nicht wissen. Wir machen ja das perfekte Outdoor-Dinner mit mehreren YouTubern und bin ich auch schon ganz gespannt, wie das wird. Jedenfalls müssen wir ein bisschen üben. Darum wird das unterwegs auch mal wieder vielleicht ein bisschen was zubereiten in der Kleinigkeit. Heute auch, wir auch gar nicht lange quatschen. Hier ein bisschen Eindrücke aus der Natur. Naturpark Döhm. Auf geht's! Ja, wir stellen gerade fest, wir sind hier richtig schön bunt unterwegs hier heute Morgen. Ist ja auch ein bisschen diesig, so können wir auch nicht verloren gehen, ne? wenn mal einer irgendwie vom Weg abkommt hier. Und zu meiner Rechten, muss ich mir überlegen, das ist dann im Bild bei euch ja auch rechts, ja, wahrscheinlich schon, ist halt der Jörg. Jörg wohnt hier in Dülm, ich wunderschöne Gegend kenne ich vom Radfahren ja auch. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier heute zu sehen bekommen. Ich war heute Morgen noch ganz optimistisch, da war es ja richtig sonnig. Und wenn der, wenn der Peter nicht so getrödelt hätte, wir hatten ein paar Anreiseprobleme hier. Musste erstmal einen fahrbaren Untersatz auf Flock machen. Wir mussten auch ohne mit einem ungeheizten Auto kommen. Reichweitenangst. Ein Auto nicht geladen. Ja. ja, so ist das. Ich musste leider ein Elektro-VW nehmen, ne? weil der Tesla ist unterwegs. Meine ja. Frau hat ihn beschlagnahmt heute. Das sind, das sind Probleme hier. Ne? Leider Elektro-VW genommen. Naja. Na, egal, wir sind ja angekommen. Hast du mich mitgenommen, danke dafür. Aber immer noch CO2-neutral. Immer noch CO2-neutral, <lacht> genau. Mit eigenem Strom vom eigenen Dach. Von daher gibt es da auch nichts zu meckern. Ja, wie gesagt, der Grund ist ja auch der, der Tour hier heute, dass ich dem Jörg sein Geschenk überreichen möchte. Der hat ja gewonnen bei der tipi topi weihnachtsverlosung am letzten Mittwoch bei mit mir im Livestream. Ein Schloss. Und genau, ein Schlossgewinner und das habe ich natürlich auch dabei. Da muss ich mal gucken, dass wir gleich schon irgendwann die Übergabe machen. dann brauche ich da uns nicht mehr so rumbuckeln hier. Ich <lacht> habe ja zehn Kilo <lacht> im Rucksack, habe ich ja gerade schon erzählt, was da drin ist. Ihr beiden wisst das noch nicht. und Hast du ein ganzes Schloss gewonnen? Ja, ja ein ganzes Schloss. Inklusive Einrichtung? Ich da habe ich, so hab ich einen hoch. rausgehauen. Wa? Boah, ein ganzes Schloss? <lacht> Guck mal, Peter, kennst du die? Es sind noch mehr schwarze Schafe. <lacht> mehr schwarze Schafe? Nein, es sind noch mehr schwarze Schafe. <lacht> noch mehr schwarze Schafe, ja. also. es sind Mehr schwarze Schafe? Mehr schwarze Schafe, <lacht> <lacht> glaube ich nicht. Weile Kilometer 4 und wir haben gerade die Landesgrenze überschritten, sozusagen, nein, die Landkreisgrenze vom Kreis Coesfeld jetzt hier in den Kreis Recklinghausen. Also hier strammer Fußmarsch Richtung Ruhrgebiet, aber soweit werden wir heute nicht laufen. Aber kommen jetzt auch in landschaftlich ein bisschen ansehnlichere Gegend jetzt hier, also aus dem rhein rohm raus mal kurz ein bisschen, ein bisschen Herbstwald einfangen hier auch für euch mit der Kamera und ja wie gesagt die sich Drohne ist im Rucksack muss ich mal gucken ist jetzt hier gerade ein Naturschutzgebiet hier darf ich ja nicht fliegen aber zwischendurch immer wieder Flecken wo es auch erlaubt wäre ob es überhaupt Sinn macht das Ding hier heute auszupacken und dann schauen wir mal ne? hatte ich ja gerade noch erwähnt jetzt auch noch kochen und ähm, ein Grund auch für die Tour heute hier ist mit dem Jörg wir laufen zusammen den mango in Hamburg, 42 Kilometer. Der Jörg hat bisher immer nur 30 Kilometer mehrstück gelaufen, das wird sein längster dann, dann bisher werden. Und dann müssen wir auch ein bisschen in Bewegung bleiben jetzt hier im Winter und ein bisschen Kilometer machen, ne? dass die Beinchen das dann auch, auch, auch dann wollen im Februar. Das ist was wird. Musik Der Cleo ist übrigens zwei Jahre und genau vier Monate alt und ist ein großer Schweizer Sendenhund. Die kleine Version davon. Ist das rassebedingt oder fällt Cleo klein, ich aus? klein aus? Fällt klein aus. Ja, habe klasse, ne? Du wirst mir auch gefallen. Du ja auch ein gutes Paar, Peter, oder? Schweizer Sendenhund für mich, ja. Ja, ja, ja. toll. Machen wir weiter? Was meinst du? Komm. ganz schön rutschig hier heute morgen auf den Holzplanken hier auf der Brücke da muss ich aufpassen sind wir jetzt hier sieben kilometer unterwegs und wir kommen der natur immer näher jetzt geht es hier in den wald aber echt eine, eine wunderschöne strecke die der jörg da vorbereitet hat und insgesamt werden das so um die 20 kilometer werden heute also haben wir so ein Drittel. Das ist für mich auch mal ganz toll, wenn man Leute besucht in, in deren Gegend, wo die halt zu Hause sind, was die halt ähm, so kennen, was die einem zeigen können und was die teilweise auch vorbereiten. Was der Jörg jetzt hier im Wald vorbereitet hat, ist ja, ich bin, tippitoppi, das ist, also Leute, schaut selbst. Tagelange Arbeit war das. Jede Kugel einzeln in den Wald geschleppt. Ja, nee, klasse. Das hängt natürlich sowieso hier, aber wahrscheinlich nicht das ganze Jahr. Ne? Nicht extra für uns jetzt hier. Doch, echt, jetzt hängt das ganze Jahr, ja. aber auch kein Vandalismus. Ne? Das ist ja da. Genau. Finde ich klasse. Ne? Also so, Die Bekloppten hier nicht vorbeikommen. Sehr schön. Oh, hier, Peter. Ah, herrlich. Da äh, schauen wir uns mal ein bisschen um, was es hier zu sehen gibt an, an Weihnachtsvogeln. Wenn ich hier im Weihnachtswald, Freunde, wo ist dann die beste Gelegenheit hier, dem Jörg das gewonnene Weihnachtsgeschenk zu übergeben? Der eigentliche Grund ja auch für die Tour hier heute. Jörg hat ja das äh, Schloss ge äh, gewonnen für die Fahrradtaschen von Falkenthal, beziehungsweise die passen ja an, an alle Fahrradtaschen dran, dass man die am Gepäckträger verriegeln kann. Diese, ich habe vergessen, wie es heißt, quicklock Schloss, blende ich auch nochmal eben kurz hier ein. Und ja, nochmal herzlichen Glückwunsch! Und ich habe das noch ein bisschen weiter verpackt hier, nicht in Karton, sondern in der wiederverwertbare Verpackung. Eine schöne Electric Devils Tasse. Hast du noch nicht? Genau, habe ich noch nicht. Oder, ja, bitteschön. Gerne. Und ich hoffe, du hast Spaß an beidem. Ne? Die, die Tasse kann ja praktisch schon fast zum Einsatz kommen, du schon alles vorbereitet. Ich fast, sehe ich gerade. Kommt, ja. Weil der Jörg hat nämlich Glühwein mitgebracht. Ich mehr, ich ich so. Und ich muss aber eben noch meine Tipi-Toppi-Tasse rausholen und dann gibt es hier lecker Glühwein. Genau. Ja, und viel Spaß mit dem Schloss. Dankeschön. schön. Kein gut gebrauchen. <lacht> so. Wo ist du deine eigene Tasse? Dann ne? ja. Kippen wir das hier um. tippi tasse Nein, du nicht. Dankeschön. <lacht> das war auch Merkin. So ich habe natürlich hier meine tippi -Toppi tasse dabei, ne? <lacht> Ja, liebe Leute, nachdem wir jetzt ja für unsere E-Bike begeistern, sozusagen die next Week Devils vor ja, um einem halben Jahr ins Leben gerufen haben, jetzt für die Wanderbegeisterten auch die, die Walking Devils, sozusagen, <lacht> so als, als Späßchen, jetzt haben wir uns auch eine Mütze machen lassen. Wir Peter, wie heißt Peter, Peter, hast du auch eine Mütze bekommen eigentlich? Nein, hast du gar nicht? Nein. Nein. Hast du irgendwas bekommen überhaupt von mir? Ein Shirt, ne? Von der Walking Devils? Devils. Walking Devils Shirt. Nein. Habe ich dir kein Walking Devils Shirt geschenkt? Nein. Hast du das in die Geburtstagsdose reingepackt? Nee, ich habe ja extra eins aus Trikotstoff machen lassen. auch, also Das ist ein bisschen das gerade zum, zum Laufen auch. Weil die, die Electric Devils T-Shirts hier Baumwolle, ja gut, ist halt ein T-Shirt, ne, aber nicht unbedingt jetzt so geeignet, wenn man sich da äh, sportlich verausgabt. Da muss ich das extra jetzt auch auf ähm, Dingens hier, wie heißt das hier? Trikotstoff, Du hast auch immer, ihr wisst, was ich meine. So sportstintensig drucken lassen und das ist ganz gut geworden. Das ist, ähm, ähm, ja, ich schick. steht mir auch ganz gut, sag ich mal. Ja. Ne? und <lacht> Endlich mal grün endlich mal schön grün. Das grüne steht ja gut. Das gelbe wäre nie so toll gewesen. Aber grün Wieso? ist eine Farbe Leckere devil ist doch rot. Ja. Äh, Orange auf schwarz. Jetzt ist es doch grün auf schwarz. Ja. Was meinst du mit gelb jetzt? Dein Herz schlägt doch gelb. Mein Herz schlägt gelb, ja. <lacht> ne? Und Leo auch hier übrigens. Das ist aber ähm, Mammutmarsch. Halstuch. Kein BVB-Halstuch. Kein BVB-Halstuch. Würde Klee aber auch steht, auf jeden Fall. liebe Peter ist ja schon seit einigen Wochen jetzt mit seinen neuen Schuhen unterwegs. Hätte ja die, die gleichen ähm, Mambo-Marschuhe, hätte ich fast gesagt. Jetzt hier für Langstrecken. Laufschuhe sind das ja eigentlich keine Wanderschuhe wie ich. Ich habe ja heute meine Wanderschuhe an. Und er hat heute die Hoka Bondi 7 an. Da bist du gut zufrieden. Ja, die letzten Touren, als problemlos, die ich damit absolviert habe. Also keine Blasen an den Fersen irgendwie oder sowas. Oder? Ja gut, die letzten Touren waren jetzt. Aber war hatten 10, 12 Kilometer? Ne? Ja. Also ne, heute. Ist ja meine größere Tour, ne? 22,5 heute. Aber bis jetzt, 10 Kilometer haben wir hinter uns. Und äh, ich muss sagen, bis jetzt, läuft das gut. Na ja, toll, keine Probleme. Freut mich. Ist auch die Farbe, ne? die sind so ein bisschen triggert mich so ein bisschen, aber na gut. Ne? Mich freut das auch. Auch nicht, nicht so äh, autokompatibel, <lacht> Ja, liebe Leute, wir sind gerade so zufällig drauf gekommen, ne, so typisches Männerthema. Man muss ja immer irgendwie ein Messer dabei haben in der Natur, ne, wofür auch immer. Und ich habe natürlich mein, mein großes äh, Schweizer Taschenmesser dabei. <lacht> Und Peter sagt natürlich, ja, das habe ich doch auch hier, mein, ja. mein kleines Schweizer Taschenmesser. Mein, mein großes Taschenmesser. Taschenmesser. Und ganz wichtig für die, wenn man unterwegs ist, ne, hier Datensicherung, USB-Stick. Vom Feinsten. Und ganz wichtig, ich könnte ja was unterschreiben im Hotel oder sowas. Ne einchecken ja natürlich ein äh, Kuli, ne? genau und für <lacht> nachtwanderung hier ist doch hier mit der hier auch sein Licht. schweizer taschenmesser dabei das denn, ne? also wieder so, so ein thema gefunden hier <lacht> <lacht> besser tippitoppi so hotel einschreiben ich dachte machst ein hängemanntest <lacht> ja, ich weiß ja nicht wo du mich hinführst. später in hamburg und so Hier übrigens gleich der Silbersee. Wir kommen an Silbersee, an einen von den drei Silberseen. Wir suchen jetzt den Schatz im Silbersee. <lacht> Nein, aber es ist ja hier eine Kiesgrube, die Silberseen bei Dölben Haltern hier wo unterwegs sind. Und da vorne kommt noch eine Infotafel. Mal eben gucken, an welchem wir hier gelandet sind. Und da soll gleich auch wohl eine Sitzgelegenheit kommen mit Tisch, dass ich ein bisschen was zu essen zaubern kann für, für die anderen beiden. Und für mich natürlich auch. Vielleicht auch für Cleo. Der Silbersee 3. Alles verboten. Man steht da, was ist mit dem Sandabbau? Ja, genau, das ist ja eine Gießgrube. Aber Kochen mit dem Trangia stand kein Verbot. Dann kann das ja was werden. Was ihr gerade entfernt im Nebel gesehen habt, ist Deutschlands größte Photovoltaikanlage. Nee, Deutschlands größte schwimmende Photovoltaikanlage. Hier auf dem Silbersee 3, der alten Kiesgrube. Und mittlerweile sind wir gut 14 Kilometer hier unterwegs. Und da vorne kommt jetzt die Sitzgelegenheit mit Tisch. Da ist was zu Beißen. Ein bisschen Hunger habe ich auch schon. Und hab gehört hier, Peter ist ja auch ohne Frühstück heute Morgen, weil wir so früh gestartet sind. 10 hey, hey. Uhr ist ja auch echt früh am Morgen. Man stehst du dann immer auf am Wochenende. Spät. <lacht> Offensichtlich. <lacht> ja, du mal 50, ne? Dann kann man ich mir hab, so ja, liegen. mal, ich habe ja schon gearbeitet. Gestern bis spät in den Nacht mal Video fertiggestellt, heute online gegangen. Was Stimmt, Was? jetzt hier den, Ta den Tag, wo wir jetzt die Tour unternehmen, hier hat Peter sein Video von seinem. Wie heißt das Gerät? Der Grill. Outdoor-Grill. Outdoor -Grill vorgestellt und er dreht gleich noch ein Video hier. Hänge mal einen Test. Wir mal gespannt. Doch was, wo so ich es dann sagen kann. Und Lass uns mal was anbrennen. Oder, oder ich mache nicht Hütte und ich mache die Ja, frisch gestärkt jetzt hier jeder zwei Brötchen mit je zwei Würstchen, macht vier Würstchen, zwölf Würstchen, habe ich dann gegrillt, gerade mit, mit ähm, Röstzwiebeln und jetzt gibt es hier, guck mal, tipi toppi, oh, Bratapfellikör, gibt es noch einen Fruchtsaft, Bratapfellikör, ich dachte wir kriegen noch hier Vitamine, selbstgemacht auch noch, Leute, hier wird man verwöhnt, ich sag's euch, macht YouTube, dann lernt ihr nette Leute kennen und kriegt ihr selbstgemachten Bratapfellikör, aber hallo, Prost. prost! Prost! Prost! Prost! Mmh. Ja. sie Razzipanisch, ne? So ein bisschen mmh. so. Ja. Herrlich, danke. Lecker! Noch mehr? Danke, danke. Sofort warum sammeln. Einen Wein kann man nicht stehen, ne? Ja, ja, einer. Ja, eine eine mehr an. An. <lacht> Ja, liebe Leute, jetzt haben wir auch ein Dreiviertelstündchen da gesessen. Und dann kühlt man so ein bisschen aus, wenn man nicht mehr in Bewegung ist. Mittlerweile der Temperatur noch, glaube ich, schon wieder weit runter. und ist richtig frisch geworden, mit den dicken Handschuhen angezogen. Und jetzt geht es weiter hier letzten. Ja, was sind es dann noch? 14 waren es, 22 wären es, 6, 8 Kilometer. Also eine anderthalb Stunden hier durch den Naturpark Dülm. Ist doch Naturpark, doch nicht Drohne fliegen hier. Dachte ich ja am Silbersee, dass es das hier Industriegebiet ist, weil es ja ein Baggersee ist. Aber nee, Naturschutzgebiet, kein Drohne fliegen. Hier geht es weiter. ist ja heute richtig idyllisch, die Tour hier im Naturpark Dülmen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, wieder im Landkreis Coesfeld angekommen, nicht mehr im Landkreis Reck Recklinghausen. Und hier am Ferienpark Dülmener See sieht es im Sommer eigentlich ganz, ganz, ganz anders aus. Auch die Straße hier auch alles, alles voll Autos und der Jörg hat gerade schon gesagt, mal, das halbe Ruhrgebiet ist dann immer hier. So als Nahachholungsgebiet sozusagen für das Ruhrgebiet. Aber wir genießen das heute hier, ziemlich allein unterwegs zu sein, hier und da mal ein Wanderer oder ein Spaziergänger mit dem Hund und wir, auch mit Hund. Das ist jetzt mal ein gutes Beispiel hier für die Stadt Duisburg. Ne, Harry, du weißt, was ich meine, wenn ich die Rinne hier für die Fahrradfahrer sehe. Da kann man nämlich ein Rad hochschieben und in Duisburg ist die dann halb so schmal und das halbe Gelände ist Festhalten noch drüber verbaut. Also von daher sieht das hier so aus, als ob das ein Radfahrer geplant hat. Rinder nennt man ja auch Fleckvieh, weil die halt Flecken haben und verschieden dann aussehen, dementsprechend mit den Flecken drauf. Aber so, so richtig, also ich weiß nicht, ob das jetzt an dem an dem Schnappes von gerade lag hier. Das sieht doch so aus, als ob die einen Pullover anhat, oder? Ja, und in dem Teil des Münsterlandes ist jetzt ganz neu hier an der A43 man hört das Rauschen im Hintergrund das Knotenpunktsystem. Es geht jetzt mittlerweile auch noch 16 Uhr zu wird dämmerig und nach 16 Uhr ist es mittlerweile auch schon dunkel hier fast Mitte Dezember. Und das ist für so eine Action-Cam, ich filme ja mit der GoPro Hero 11, auch immer so eine Herausforderung, dann noch ein brauchbares Bild zu filmen. habe jetzt ein bisschen mit der Belichtungskorrektur rumgespielt und schau mal, ne? wie ich das hier, das hier euch zeigen kann, ob das geworden ist bei den Lichtverhältnissen oder ob das Rauschen des Krisen zu stark geworden ist. Mit den, mit den Bändchen da, da dran, die alle locker brummeln lässt. Hast also du ein bisschen was so, so wolfgang pietri Gedächtnisrucksack. Ja, schon klasse, ne? So ein Wildpark, wo man durchlaufen kann hier in Dürm. Ja, liebe Leute, nach gut sechs Stunden, knapp 6,5 Stunden und 22, irgendwas Kilometer sind wir jetzt wieder am Startpunkt hier in Dülm, ähm, am Ausgang, Eingang Wildpark angekommen. Ich hoffe, man kann es auch sehen hier in der Dämmerung mit der Belichtungskorrektur. Wir haben auch den Weg gleich nach, nach Hause vor uns. Äh, Peter hat schon ein bisschen Fußauer. Mal gucken, ob wir mit, mit seinem E ab der Heile ankommen. Aber ich möchte mich noch mal ganz herzlich bedanken jetzt beim Jörg hier für, für die tolle Tour heute, für die Strecke, die du uns da vorbereitet hast. Gerne. Und äh, war, war richtig nett, haben uns nett unterhalten. Hat richtig Spaß gemacht. Wenn wir auch, dürfen, würde ich sagen, komm noch mal wieder, Peter. Ne? Ja, so, ich wollte dir auch noch danken für das tolle Essen, was du gezaubert hast. Genau, das stimmt. War sehr lecker, ne? Essen gezaubert, genau. Ja, also auch nochmal vielen und, Dank. Glühwein ne? hatten wir. Und, und danke für die Geschenkübergabe. Ja, bitteschön, gerne. Guck mal, sind wir uns gegenseitig hier unendlich dankbar. Lühwein einen kleinen Absack Dann war es auch eine tolle auch. Tour. <lacht> ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Dem es gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr noch nicht hat, auch gerne den Kanal abonnieren. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Sprobo. Ciao. Soll ich noch Tschüss sagen? Nein. Ich äh, <lacht> habe auch keinen Bock mehr. Ich bin nach Hause auf die Couch. <lacht>